So, stopp! Das gibt's ja nicht. Ihr seid nur mit dem Handy und zuhören tut's mir auch nicht. Ich mag euch die Handys aber auch nicht wegnehmen. Immerhin sind sie ab und zu nützlich für den Unterricht. Ja, was jetzt? Wisst was? Wir brauchen eine gemeinsame Vereinbarung. Und zwar eine Art Manifest, wie wir unsere Smartphones im Unterricht vernünftiger nutzen. Ich würde vorschlagen, wir machen ein Brainstorming in Gruppen und suchen Probleme und Lösungsvorschläge. Hm, okay. Äh, nutzen wir unsere Handys wirklich zu viel? Ich finde, manche von uns sind schon danach süchtig, immer darauf zu schauen. Ich glaube nicht, dass uns das Smartphone an und für sich süchtig macht. Eher die ganzen Benachrichtigungen von den Apps und Social Media Kanälen, so wie TikTok oder Instagram. Und das nicht nur am Tag. Smartphones sind so ein fester Teil unseres Lebens. Ich bekomme sogar in der Nacht viele Nachrichten. Das beeinflusst dann schon auch, wie es mir geht. Ja, voll. auch in der Klasse ist das Problem der Handynutzung halt voll präsent, wenn wir uns nicht auf den Unterricht konzentrieren können, sondern die ganze Zeit mit Nachrichten und von Freunden und Apps zu bombardiert werden. Da ist die Verlockung halt schon voll groß, dass man die ganze Zeit aufs Handy schaut. Alleine wenn unsere Handys vibrieren, schon das lenkt unsere Gedanken ab. Äh, was habt ihr gerade gesagt? Was findet ihr? Was können wir gegen die Ablenkung tun? Ja, Die meisten Smartphones haben einige Funktionen, damit man weniger abgelenkt wird. Ich nutze ja gerne den Nicht-Stören-Modus. Oder gleich den Flugmodus. Ich finde, wir müssen uns besser mit den Funktionen unseres Smartphones auskennen. Und selbst entscheiden, wie Smartphones unser Leben beeinflussen. Ich würde vorschlagen, entweder Benachrichtigungen bewusst deaktivieren oder das Handy einfach weglegen. Und nicht nur für uns Jugendliche, auch für kein ist das Thema Smartphone schon so präsent. Es wäre wichtig, dass Kleinkinder Handys mit eingeschränkten Funktionen bekommen. Vor allem bei Social Media-Apps müssen sich Eltern mit den Kindern zusammensetzen und die Funktionen und Gefahren besprechen. Ja, absolut. Man kommuniziert auf Social Media ja nicht nur mit Freunden, sondern teilweise auch mit Fremden oder anderen Gruppen. Eltern sollten sich echt Gedanken machen, wie reif ihre Kinder sind. Was meint ihr? Wie sollten wir jetzt im Unterricht mit den Handys umgehen? Ich finde es ja problematisch, wenn Lehrpersonen verlangen, unser Handys für den Unterricht zu verwenden, aber unser Handy einfach abnehmen, wenn wir so mal drauf schauen. Immerhin sind sie ja unser Privatbesitz. Ja genau. Außerdem können wir mit unserem Handy ja auch viele Aufgaben machen. Und sie unterstützen uns mit vielen Funktionen, zum Beispiel Taschenrechner, Kamera oder Lern-Apps. Und noch was. Für Schüler und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten wie Dyslexie ist das Handy nicht mehr wegzudenken. Absolut. Das Handy ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Ich verwende das Handy ja auch gerne als Lernunterstützung. Zum Beispiel höre ich beim Aufgabenmachen gerne Musik. Das könnte man ja auch im Unterricht erlauben. Also mit Kopfhörern natürlich. Ich mache ja auch gerne einfach Fotos von der Tafel, anstatt immer alles mitschreiben zu müssen. Stimmt. Und unsere Lehrpersonen könnten das ja auch machen und zur Verfügung stellen. Ich meine, haben ja nicht alle von uns ein Smartphone. Und? Wie schaut's aus? Habt ihr schon ein paar Lösungsvorschläge für unser Manifest? Ja, da haben wir schon einige Ideen. Ein wichtiger Punkt fehlt aber noch. Das Thema Daten. Stimmt. Wenn wir unser eigenes Smartphone im Unterricht benutzen, dann können Schulen und Lehrpersonal Daten und Informationen über uns sammeln. Ja, es wäre gut daher, wenn wir gemeinsam entscheiden, welche Daten wichtig sind, um uns beim Lernen zu unterstützen. Vielleicht sollten wir uns überlegen, alternative Suchmaschinen zu verwenden, damit Unternehmen nicht unsere Daten verkaufen oder nutzen können, ohne dass wir es überhaupt wissen. Absolut! Unsere Daten sollen uns gehören. Ah, da haben wir jetzt bereits super Ideen für unsere gemeinsame Vereinbarung. Hast auch du noch eine Idee für eine bewusstere Handynutzung im Unterricht?